2005 ändern ein paar Zeilen Code den Lauf der Welt. Die Videoplattform YouTube geht an den Start. Ein Start-up aus dem Silicon Valley und das digitalisierte Versprechen, dass fortan jeder ein Star werden kann. Seit 2005 hat sich die Plattform gewandelt, ist zu so viel mehr als nur der nächsten Nachwuchsbühne geworden. Das Tolle an allen Silicon Valley Startups ist, nicht mal die wissen am Anfang, was sie in den Händen halten. Google, Facebook, Twitter, YouTube. Das sind Ideen, die sich in einer Art und Weise entwickelt haben, die die Gründer nie für möglich gehalten haben. Aus YouTube ist eine Website geworden, die die Welt verändert hat. Die Welt des Entertainments, wo mittlerweile Millionen umgesetzt werden. Hi meine Hübschen, ich nehme euch heute mit zum shoppen und ich werde auch noch begleitet von einem Kamerateam. Ich zeige euch das mal schnell. Doch YouTube hat genauso die Welt des Protests verändert, hat Bürgern eine Bühne gegeben und die Aufmerksamkeit auf die dunklen Ecken der Welt gelenkt. It's YouTube hat definitiv Gesellschaften verändert. Ich meine, schauen Sie sich die Rolle an, die YouTube während des Arabischen Frühlings gespielt hat, ob das nun in Syrien oder Ägypten war. Was YouTube auch dort enorm vorangetrieben hat, ist das Teilen von Emotionen, von Leidenschaft und Transparenz. YouTube hat den Weg verändert, wie wir Nachrichten konsumieren, wie Nachrichten entstehen, hat Augenzeugen den Weg in die Wohnzimmer der Menschen bereitet. Ich denke wir haben schon begonnen, die Welt zu verändern. Ich denke, die Idee, dass jeder auf dieser Erde, egal wo er ist, einen Inhalt produzieren und verbreiten kann, schon das alleine und unser Anteil daran, macht mich wahnsinnig stolz. Denn das ist etwas, was die Medienlandschaft für immer verändert hat. Wie groß ist also die Macht von YouTube? Und wie äußert sie sich? Wer macht sie sich zunutze? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Das Experiment mit YouTube hat gerade erst begonnen.